Leute, heute bin ich wieder am Start. Hier, 2023 Dorf müssen wir schlagen. Ja, so sieht das hier alles Ganze, die ganze aus hier. Ja. Wir müssen halt hier alles Platto machen. Ja, erst machen wir mal mit Magier. Magier. Danach kommen Golem, Danach Königin. Ja, so ist das. So sieht das die ganze aus. Königin und äh, Golems machen den Rest. Tag, Tag. So ist das. So geht das los. Und dann Königin. Superkraft. Und dann hier. Tak tak tak tak tak Und dann hier tak Tak tak tak tak tak tak So einfach ist das, so wie ihr das seht So macht man dieses Dorf komplett hier platt Ihr müsst klar schlau sein Taktik machen Ohne Taktik klappt das nicht Tak tak tak tak tak tak Dann mal los Hadi hadi hadi Tempo tempo tempo tempo tempo Tak, ich weisschatten und dann gleich. Ja, jetzt, jetzt aber. Jetzt brauchen wir Kraft. Sonst sind wir am Arsch. Wächter muss freigeschaltet werden. Und danach kommt König zum Einsatz. Danach kommt König zum Einsatz. Und den Rest machen die schon alles allein. Ein sehr geiles Dorf. ein bisschen sieht es kompliziert aus aber wenn man mit Takt macht, funktioniert das schon somit haben wir dieses Dorf hier 100% gelöscht also, somit genauso könnt ihr das auch machen dann wird das auch funktionieren Okay Leute das ja, die, die, die, tempo tempo tempo tempo so musst ihr Leute Fokus, Fokus machen mit diesem Golf Das war's dann mal war ah, schönes Taktik Hadi Leute versucht das gleiche oder macht wenn ihr wollt was anders aber mit meiner Taktik wird das funktionieren Leute jetzt Hadi abonniert meinen Kanal like und oh, Daumen hoch, hoch hoch geben und dann hochgeben und dann hochgeben und dann hoch geben, und dann noch geben. ciao leute